Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Review. Ich habe äh, mal wieder was von Tontek und es ist wieder ein Display. Aber ich finde, es ist diesmal ein besonderes Display. Und zwar, haben äh, wir es gerade erstmal hier? Es ist ein LCD, aber was ich cool finde, es ist extrem dünn. Das ist eigentlich das Beste daran, finde ich. Und ähm, ein paar Fakten dazu, es hat einen 7 Zoll LCD. Und es hat eine Auflösung von 600 x 1024 Pixeln. Und somit eine Pixeldichte von 169 ppi. Das ist ähm, ungefähr na, doppelt so äh, dicht wie bei normalen PC-Bildschirmen. Da ist meistens so um die 80 dpi rum. Und ja, ich mache einfach mal die Folie ab. Wie schön glänzt. <lacht> so, Folie weg. Und ja, es ist ein... Display, mehr kann ich eigentlich gerade dazu nicht sagen. Hier ist dieser kleine Connector und für diesen kleinen Connector gibt es hier einen Adapter, weil dieses Kabel ist breiter als dieser Connector hier unten. Deshalb müssen wir das Kabel an den Adapter und den Adapter hier an den Connector dran machen. Dafür machen wir es so, wir ziehen erst hier dieses schwarze Teil raus, dann stecken wir das hier einfach hier rein. Machen es wieder zu. Und dann kommt das hier hier rein, indem wir auch wieder hier einmal aufmachen. So, das Schwarze nach außen schieben. Und das dann hier reinstecken. So, das ist drin. Und dann können wir das Schwarze auch wieder hier zur Seite zudrücken. Oder so sieht man es besser, dass ich das jetzt hier runter drücke. So, und jetzt ist es Feste. Und jetzt habe ich schon mal das Kabel am Bildschirm dran. Dann haben wir wieder eine Fernbedienung hier, wie man so kennt. Rausziehen. Ja, einfach Fernbedienung, wie so ich bei jedem Display dabei ist. Dann hier die, die Controller-Platine mit den ganzen Knöpfen für die Einstellungen und der Infrarot-LED und der normalen RGB-LED. Dann noch das Kabel hierfür. So, geht relativ leicht dran. Und wie eigentlich bei jedem LCD dabei wieder eine Controllerplatine. Die sind eigentlich immer Standard. Und ja, steht man einfach wieder das Kabel drauf. Und ja. Dann kommt dieses Kabel hier, wo wir einen Adapter gebraucht haben, weil das nicht breit genug war. Machen wir hier das wieder auf, nehmen den schwarzen, den schwarzen Regler. Hier wieder nach vorne ziehen. Und das hier einfach hier reinstecken. So, bis zum Anschlag und dann drücken wir diese schwarzen beiden Riegel einfach wieder runter. So, jetzt ist es ist befestigt. Und ja, ich würde sagen, schließe ich jetzt einfach jetzt mal an den Raspberry Pi ein. So, das haben wir schon mal das Display angeschlossen. Jetzt muss ich nur noch den Raspberry Pi äh, Strom geben. So, das dürfen wir angehen und dann drücken wir mal eine Taste, damit das, an damit das angeht. Ich weiß nicht, welche Taste das ist, deswegen benutze ich einfach die Fernbedienung jetzt. So, anschalten. Das sehen wir schon, VGA, No Signal. Du musst nämlich Video Select drücken, hier oben. Und jetzt hat das. Wie man sieht, ähm, startet es perfekt, sieht auch gut aus und eigentlich geht es nicht zu so viel zu sagen, weil ja es ist einfach nur ein Display. Es ist, was mich halt immer noch beeindruckt, und das ist keine Lüge jetzt, es ist extrem dünn. Ich hätte nicht gedacht, dass es so dünn geht. Aber, ja, das war es eigentlich auch schon wie im Video. Viel zu sagen gibt es da nicht mehr, deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.